Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse, heute möchte ich dir ein Unternehmen aus der Wasserbranche vorstellen, nämlich American Waterworks Company. Beginnen wir mit dem Geschäftsmodell und dem Business Case, welches hier mit dieser Aktie einhergeht. Zunächst einmal, warum sollte man in die Wasserbranche investieren und um welche Art von Investment handelt es sich. Gerade einmal 3% des auf dem blauen Planeten vorhandenen Wassers ist Süßwasser und nur 0,3% des Wassers können wir Menschen derzeit wirklich nutzen, da ein großer Teil beispielsweise in Gletschern gebunden ist und somit nicht wirklich erreichbar ist. Ohne Wasser können wir Menschen nicht überleben und bei Wasseraktien handelt es sich also um defensive, antizyklische Titel, welche zu großem Teil konjunkturunabhängig sind. Doch wie sieht es mit der Wettbewerbssituation aus? Genau weil Wasser so wichtig und notwendig ist, handelt es sich um ein relativ stark reguliertes Geschäft. Dies wiederum führt dazu, dass in Kürze nicht so schnell einfach neue Wettbewerber auf den Markt dringen können. American Water Works ist ein Wasserversorger, welcher in den USA tätig ist. Mit Hauptsitz in New Jersey ist das Unternehmen insbesondere entlang der Westküste vertreten. Insgesamt versorgt American Waterworks ca. 3,4 Millionen Kunden mit Wasser, wobei unter den Kunden auch das Militär dazu gehört, wie du in dieser Karte sehen kannst. Auch wenn am Wassermarkt jetzt nicht ständig neue Wettbewerber auf den Markt strömen, so herrscht denn ein Wettbewerb der bestehenden Anbieter und aus diesem Grund möchte das Unternehmen bis 2031 zwischen 28 und 32 Milliarden US-Dollar investieren, wobei 3 bis 4 Milliarden US-Dollar für Übernahmen zur Erweiterung des Kundenstamms getätigt werden sollen. Betrachtet man die langfristige Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens, so lässt sich sagen, dass der Gewinn innerhalb der letzten fünf Jahre im Schnitt um jährlich 22,7% gewachsen und der Umsatz zum letzten Quartal auf Jahressicht 1,3 Milliarden US-Dollar betrug, was bei einem Umsatz in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar einer Marge von 34,6% entspricht. Der Gewinn pro Aktie liegt derzeit auf Jahresbasis bei 7,2 US-Dollar. Setzt man diesen Gewinn ins Verhältnis zum derzeitigen Kurswert, so ergibt sich ein KGV von 19,3, was im Branchenvergleich relativ vorteilhaft ist gegenüber der Konkurrenz mit einem durchschnittlichen KGV in Höhe von 35. Blicken wir nun noch kurz auf die Bilanz. Hier lässt sich sagen, dass ähm, das Unternehmen einige Schwächen aufweist mit einer relativ hohen Debt-to-Equity-Ratio von 152%. Darüber hinaus sind die Schulden von American Waterworks nicht gut gedeckt vom operativen Cashflow. Betrachtet man die Kapitalkosten bzw. Zinszahlungen für die Schulden, so sind diese allerdings gut gedeckt vom EBIT mit einem Verhältnis von 1 zu 3,5. Einer der Gründe bzw. Vorteile von einem Investment in American Waterworks stellt die die Dividende da, welche in den vergangenen zehn Jahren ziemlich stabil war und auch stetig angehoben wurde. Mit einem Payout-Ratio von 34,7% ist die Dividendenpolitik zuletzt auch gesund gewesen, wobei man hierbei kritisieren kann, dass American Waterworks eine Dividende ausschüttet, obwohl der Free Cashflow negativ ist. Kommen wir jetzt noch zu den Risiken, die bisher noch nicht angesprochen wurden, denn bis jetzt lässt sich die relativ hohe Verschuldung und der negative Cashflow als Risiko identifizieren. Also kommen wir zum ersten weiteren Risiko, das ist Inflation. Infolgedessen die Regierung, also die amerikanische Regierung, auf die Idee kommen könnte, Preise für Wasser zu regulieren. Und American Waterworks könnte infolgedessen die gestiegenen Betriebskosten nicht 1 zu eins an den Kunden weitergeben, was infolge Folge ja, logischerweise die Margen schwächen würde und gegebenenfalls auch zu einer geringeren Dividendenausschüttung führen könnte. Zweites Risiko sind die Insiderverkäufe Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es bei American Waterworks Insider-Verkäufe mit einem Gesamtvolumen in Höhe von knapp 800.000 US-Dollar. Und das dritte Risiko, was ich hier noch nennen möchte, ist halt, dass auch als defensiver Titel die Aktie jetzt keine generelle Absicherung gegenüber dem Bärenmarkt darstellt, da die Aktie in zahlreichen ETFs enthalten ist, wie man ja der Shareholder Verteilung entnehmen kann, also es wird auch in einem Bärenmarkt ähm, trotz des in konjunkturell schwachen Zeiten sicherem Geschäftsmodell höchstwahrscheinlich zu Kursverlusten kommen, hat man jetzt auch gesehen, auf ein Jahresbasis hat die Aktie 13,5% eingebüßt, aber wenn man das mal mit dem US-Markt vergleicht, dann ist hier die Aktie doch deutlich resistenter äh, und hat ähm, ja nur ungefähr die Hälfte so viel verloren wie der US-Aktienmarkt, bei dem im Durchschnitt 25% Kursverlust bei den Aktien zu verzeichnen war. Auch die Volatilität der Aktie ist geringer als bei 75% der US-Aktien. Sicherlich wirst dich jetzt fragen, ob man bei American Waterworks generell einsteigen sollte und wenn ja, zu welchem Preis. Direkt beantworten kann ich dir die Frage nicht, da die Antwort auch von deiner Anlagestrategie abhängt. Bist du eher jemand, der auf Value und Dividendenaktien statt auf Wachstumsaktien setzt oder bist du jemand, der Volatilität nicht so gut abhaben kann? In beiden Fällen solltest du dich nochmal intensiv mit der Aktie auseinandersetzen und dann selbst entscheiden, ob diese Aktie für dich in Frage kommt. Ich für meinen Fall halte die Aktie weiterhin auf meiner Watchlist, sehe aber beim derzeitigen Aktienkurs von 131 US-Dollar noch keinen ausschlaggebenden Anreiz, um jetzt zu investieren und würde mir vorher auch gerne nochmal ein paar andere Wasserversorgeraktien anschauen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich wie immer freuen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.